Aber alle du Wir haben uns hier Und was ist was wir schwitzen. Verminzener. Aha, Na ja, dann. Hier das... Äh also, das ist äh, in Deutsch? Ja, ausländer ja. das ist was für Deutsch? Hunsrigisch. Ah, schön, das ist was extra. Was wir noch äh, kennen von Hunsrigisch, von Anwanderung, gell? Aha. Weil, äh, das wird sich als Verlieren äh, äh, mit der Zeit, gell? Und dann äh, tun wir alles zusammenstellen. Äh, Hunsrigisch, brasilianisch, und dann gibt es so eine Mischung aus. Aha. <lacht> du? Wo bin du? Doch dein oder ich spiele was Na dummt zum zweiten Spiele! <lacht> <lacht> Clementine, in was versprucht du, dass du liebst zu sprechen? Ja, ich, das liebste Aha. <lacht> du, mein, ich will liebste hunsrigisch Platteit. Du Tut auch einfallen hunsrigisch. Ich schwätze Deutsch. Huns. Deutsch. Deutsch. <lacht> Deutsch. Deutsch. Aha. Huns. Deutsch noch nach noch nicht Deutsch. Deutsche. Deutsch. Deutsch. <lacht> noch nicht mal hunsrig. Aber sieht man auch? Ja, unsere ist nur, na verdade, eher unsere, unsere Expression, wie man sieht. Aha. Aber ich habe schon gelernt, Deutsch zu sprechen. Das ist ja. eine Expression. 80 Jahre alt und meine Mutter ist 78 Jahre alt. Und die schwätzen Und die sprechen mit mir und haben uns alle gelernt, unsere Deutsch, unsere sprechen. Die Deutsch. Die Deutsch zu sprechen habe ich gelernt in, die, in der Kommunität, wo ich gelernt habe. Ich bin und der Hund. Und wie nennst du das Deutsch, wo du sprichst? Schademäßig. La schade Und äh, schon mal ein Wort gehört auch? Äh, nein, no, das ist ein Dialekt, okay? jeder, jeder Platz hat seine Und Kann ich, weiß ich gar nicht, was das ist, Meist die die sprechen viel Dings, ne? Hast du das Wort noch nie gehört? Da, da, das sagen, sie so, gell? Aber. Der Hund, mehr... Hund. Hundrick. Hundrick. Äh, aber ich spreche, wie ich gelernt habe, und, und nichts zu machen dran. Gell? Wenn ich jetzt heute alles Deutsch da spreche, dann vielleicht die Zeit, wo ich und ich die Leute sind, wo schon an einer Stelle angefangen zu sprechen haben. Ne? Da habe ich jetzt denke ich denke wo und da habe ich alles Deutsch Deine Eltern auch immer das, Die haben immer gesagt, Hunsburglich, meine Eltern, Aber ich sage so, schon heute, Meine Familie ist von meiner Mama. Und mein Papa und meine Mutter haben alle Deutsch gesprochen, und äh, wir, sind, wir sind so acht Geschwister, und die dann alle Deutsch sprechen. Mein Papa und meine Mutter haben immer nah wohnt, in den 2 Kilometern. mein Papa sprach in einem Deutsch, im Mundstreich. Und meine Mutter, in ihrer Familie, sie, war mehr für das deutsch ne, porque os Herbin mehr mais do de Berlim, mais do centro. Ah. Então eles também tiveram na hora que eles, quando eles casaram e passaram a viver juntos, também tinha palavras que eles não entendiam do outro, assim, que eles foram aprendendo. Huns. Ja, wir sind, wir sprechen meist, äh, denke ich, das Hochdeutsche. Mhm. Noch ein bisschen, ne? mhm. Und dann sind viele äh, wo der Kunstrick ja. ne? Und wir sprechen du? die Hunsrik? Das sind paar Wörter, ne? I, äh, wie die Ewe schon sagt <lacht> wie war das jetzt noch was war das ledig ledig, ah, ledig. du hast gemeint du wärst es schon ledig ne dann äh, leidig ledig ist wenn einer noch allein ist ne? ist noch ledig ist nicht verheiratet ne? der ist noch ledig ne so sprechen wir ich, sprech ich habe mir schon gesagt wie die Clarissa auch Oberlichten stehen. Und ich stehen es stehen. Hä? In Paripolio Kabels, ne? haben immer gesagt. Kraut. Paripolio, ja. Ja, das Kabels. Tempo habe so verreckt gefunden. Kabels, bei mir ist es so, wie Namen und die, wir sind ja hier unten, die tut so, wie sieht man, das ist deutsch, das versteht man gut. Aber, äh, wie soll ich sagen? Also wir ja sagen hinlaufen. Aha. Und die sieht hinlaufen. Ah, so ein... ein sagen. Mhm. Ach, das ist doch ja. von der... Die ziehen die Wetter allein. Wollt ihr es nicht? Du musst sagen, wie die sagen. <lacht> <Das ist nicht. lacht> Aber mich hat mal eine Frau gefragt, ob, die, ob sie noch die, die Lede hätten. Sie wollte die Bohrchen. Und das habe ich hier nicht verstanden. Das Lede, Bohrchen. Weil ich dachte, Lede. Also Lede ist uns hat, hat oh, gemeint, oh, Leide ist ein Leide. Ah, es ah, kann ah, ja. ja. So ist das viele alles deutlich. Ja. Dann äh, war äh, es ein Spass gewesen. Und da hat der Kerl gesagt, äh, ich wollte so bringen, gell? So, das ist das besser ja. wie ich. Wollen <laughs> <laughs> <laughs> so auch noch nicht so Haus? Der er gesagt, du kannst es haben, aber nicht in Kohl. So schmeckt die sie, die so. Das ist viel. Wie ist <lacht> du? Die ist hat neue Glein. <lacht> <lacht> <lacht> <Aja>. <lacht> oja, <lacht> diese, wo tanzen, kennen viel das Deutsche noch verzählen. Die meisten. Die großen auch. Und die kleinen dann die meisten, nicht gerade all die ganzen Menschen. die viel verstehen. Und wird auch deutsch gesprochen? Ja, bei, bei unserer Gruppe, wo ich mit tanze, sprechen wir alles deutsch. Und schon der Tanz auch auf deutsch so. Links und rechts und vor. Und Valserschritt, oder Ganz viele Kinder sprechen noch Deutsch, denn. aber es ist auch eine Zeit gewesen, wo man gemeint hat, dass Deutsche, Hunsrikische, ja, das ist das falsche Deutsch, das verkehrte Deutsch. Und dann hat man lieber den Kindern das Portugiesische beigebracht, wenn es auch schlecht war, statt Deutsch gesprochen. Das war der größte Fehler, was viele gemacht haben. Viele Kinder sind aber auch in die Schule gekommen und die haben kein Portugiesisch gesprochen. Das war ein Problem? Ich bin in die Schule gegangen. Da waren pure deutsche Kinder, die deutsch gesprachen, die nicht brasilianisch konnten. Der Lehrer war brasilianisch. Hat brasilianische Schule gehabt. Und wir haben alles schwer gelernt. Und nicht uns haben wir gelernt, so als ein Wort uh, gelernt. Aber wir haben die Mehrzeit Deutsch gesprochen. Ich glaube, der Lehrer hat brasilianisch. Hier war der erste Tag in der Schule. Und als ich heimkomme, hat der Papa mir gefragt, ja was hast du schon? Ich habe ja auch nicht gelernt. Ich habe immer, ein bisschen kann ich schon. hat der Papa mich ausgedacht. Was hast du denn gelernt? Ich sagte, Boko. Ja, was ist Boko? Boko ist ein Schluck. Ja, wieso? Ich sagte, ihr, die in der Schule hat, hat eine Fläche gehabt mit Wasser und mit Kaffee. Kaffee. Und da hat der andere, andere gesagt, mit dann Boko. -Bok. Und da hat er dann das Fläschchen und hat einen Schluck getrunken. Oh, Poco. ich habe mal einen Poco einen Schluck. Erste, was nicht verkehrt <lacht> ist. Und nach 14 Tagen haben die Lehrer mich angeguckt und sagte, der sieht ganz schön schlau aus, der tun wir gleich mal in die Zweitklasse bringen. Aber die... Kollege, die in der zweiten Klasse war, die hat ein Jahr Deutsch gehabt, jeder doch. Außerdem waren es Buben von Pfarrer und von Doktoren und von Lehre. und ich war ein Bauers Bub und hatte keine Ahnung gehabt von Deklination und Konjugation. Und ich habe mein Deutsch gesprochen, wie man daheim äh, spricht, da gibt es keine der Mann des Mannes, den Mann, dem Mann, da gibt es nur der mann Ich habe Brasilianisch gelernt, wie ich, ich in die 20 Jahre war. Da habe ich angefangen zu arbeiten in der Stadt hier. Und dann habe ich angefangen, habe ich äh, Brasilianisch gelernt. So war immer Deutsch. Ich habe hier ein Trabalho mit Hunsrik in den Schulen. Warum ist das wichtig? Das ist ein Ort, wo schon, schon ganz ganze Zeit um auch nicht ist. Ne? Am uh, anderen was was mehr dem sprechen ne? Und noch uh, uh, uh, ist ein ist ein Arbeit gemacht worden, ne? gemacht, ein haben sie es zu schreiben. Ne? Heute sind zwei zwei Schulen, zwei Schulen, ne? Schule, wo sie schreiben auch. Em Anachur, você é muito pequeno, mas é Por causa da moralidade, você é meio excelente. E as duas obras são importantes. Eu tenho histórias para Essa eu sou a professora da hora do conto. E assim, eu também, bem no início, eu contava a história e as crianças pareciam que não entendiam. Né? Eles não interagiam, não participavam. Não... Parecia que tinha medo, timidez de falar alguma palavra, de, de formular uma frase, de dizer o que achavam da história. E aí eu pensei, vou mudar isso. Então eu fui lá, tarde de fazer, né? Dizendo que a história é prusoliana, né? É prusoliana, é prusoliana, é prusoliana, é prusoliana. E aí eu notei, né? A história da Anba, onde eu me lembro, né?, do que eles fizeram, Minha nossa, alas tudo, né? Und da habe ich es verstanden, ne, Jetzt hätte er es so nicht verstanden. Ne? Das sind wir, die wo, wo ganz viel Deutsch sprechen. Und der, äh, sing, als tut man, an äh, denen äh, Deutsch. Äh, ich hätte sie gerne Deutsch sprechen. Ihr, ne. ja. ihr, und und und ja. Und, ja, dann tun ich sie alles aufziehen. Er soll das essen, das, wie das gemacht wird, Was er soll essen. Ich hatte noch Deutschschschule in der Zeit. Wir hatten auch Deutschschschule in. Ja. Sagt man in die Schule. Ne? Hier? Ja. ja? Hier in. Ja, in Maroi äh, äh ja, Grande, wo ja, wir. Grange. Ich bin da ja. ungefähr von. Ah. Es ging in Erno Weißen, es ist acht Kilometer runter. Und ich bin von. Und äh, der hatte Lehrer Samstags 9 war Deutschschule. Ist. Da haben wir Deutsch geschrieben und Deutsch gesungen. Und hat es ausgelegt. Und haben Sie auch Deutschschule? Mama. Was? Obst du auch Deutsch-Schul hättest gehabt? Ja, nur Deutsch. Ich kann hier gar nicht Brasilien. Du <lacht> musst noch in die Schule gehen. <lacht> Meine Wiege war ein Kasten unter einem Schindlendach. Eingerollt hat mich die Mutter um par plumbas estão no vento. Um, dois, três, um, quatro, todas as pessoas dizem aqui. Bom dia, eu estou aqui. Bom dia, eu estou aqui. Um, dois, três, um, quatro, todas as pessoas dizem aqui. Alô, alô, boa tarde. Estamos entrando no ar com mais um programa Show de Bandinhas pela Rádio Comunitária 105.9. Aber wow, das war tot, ich kann das für deine Kompanie. Denn mal guten Tag, wie geht's? Alles gut? Wo wir man denn mal hoffen, alles gut geht, ne? Und den Musikkapell mal weiter wieder kennen, da ist schon bei einer Uhr und zwei Minuten deutlich, kann man doch jetzt mal ein bisschen mehr benutzen, ne? Da haben wir noch ein bisschen noch bis drei Uhr, bis bisschen benutzen können. Viel, überhaupt heute, ein bisschen hitzig, ein bisschen heiß pessoal, né? Que vai dar que a de Então tá bom. Mas se você quer participar, não tem problema. O telefone é 30 56 29 E também vamos dar uma força para os nossos apoiadores que acreditam em nosso trabalho. E para eles também. Bom negócio. E com essa aí, a gente vai ligar a primeira música do programa. Esperando a sua ligação. Boa tarde. Und so ist das heute halt noch, weil ich fahre viel im wie ich in der Kampagne äh, gemacht habe, mit der Da ist man auch hinkommt, weil die alten Mode, die waren froh, die haben eine und gemacht, das war echt was Schönes. Man kommt hin, man weiß nicht, ist das ein Deutscher, ist das ein Lungen, man spricht was ein Deutscher, und dann war es daheim. Ne? <lacht> Das ist, so immer schön. Das ist das macht dem Es macht dem selber Spaß, wenn man kann auf so Platz hinkommt. Es ist direkt ein anderer Mensch, wenn man da hinkommt und kann die Vaterchen und die Mutter so Deutsch äh. Das haben die Mächtigkeit. Für ist das mächtig gut, Deutsch uns zu sprechen. Weil viel mehr muss man in der kleinen Stadt, in der kleinen Gemeinde, und äh, viele von deinen Leuten sprechen Hunswick. Und wenn du mit denen in Hunsrick sprechen tust, dann äh, tun sie dich die, die Tiere aufmachen. Ja? Äh, viele sprechen wenig äh, Portugiesisch. Und dann, wenn du Hunsrick sprechen tust, ist es viel leichter. Ich kann ein bisschen lesen. Ein bisschen lesen. Mhm. Hochdeutsch lesen? So. Nein, der Hunsrick. Ah, Hunsrick. Ja, der ist im Journal. immer. Als Steger von dem Diario von Ivo ja, Da sind immer Steger drin von, von uns. Und ich dann tun ich lesen, tun ich so ein aber wenig. Und jetzt mit den äh, Dokumentaren, die wir gemacht haben, äh, war auch viel wichtig für uns, weil äh, ich habe auch damit gelernt. Mhm. Ne? Weil äh, zu, du hier mit den, äh, unsere Freunden immer man wenig mhm. unsere Gespräche. Ne? Ich spreche mit der Mehrheit daheim, mit der, unserer Mutter, mit meiner Schwester, aber nicht mit anderen Freunden, wenig. Und dann mit der Arbeit, die wir gemacht habe, mit dem Dokumentar, habe ich schon noch, äh, sehr viele äh, Worte gelernt, die wir schon vergessen haben. Petroblis, Nova Petroblis, ist eine Stadt, wo eine starke Kultur germanische hat. Und für uns hat nichts Zweck, wenn wir schöne Häuser und Deutsch gebaut haben, wenn wir ein schönes Festival der Folklore haben, wenn man ein schönes Friedrichfest hat, wenn man ein schöne schönes schön Saboris der Kolonien wenn, wenn unsere Leute nicht Deutsch sprechen Was bedeutet die Sprache, die deutsche Sprache für die Kultur und die Geschichte hier in der Gegend? Ja, was bedeutet das, was bedeutet das, was, also, die deutsche Sprache. Das ist unser Leben, ne? Das ist unser Leben, wir haben es so gelernt von klein und von oben. Nachher hat man es nie mehr verlernt, weil die Leute haben Deutsch gesprochen, ne? Und heute noch, wenn du fortkommst, bist du Brasilianisch Sprecher, wenn du das ja siehst, bist du ein deutsch sprichst mit den Leuten, ne? Die Mütter so, darum spreche ich platt Aber 75% Prozent, äh, Inwärts von Municip Munizipen sind deutsche Leute. Die Leute von mir sprechen meistens Deutsch. Aber äh, ich äh, yeah. äh, die, wo reinzukommen, sind. Aha, von. Ein bisschen weiter. Ja, Und es sind bisschen Plätze, Bank, Lojas, Commerz, supermercados, wo die Leute anstellen, wo sie schauen und die Miesen Deutsch vor die wir wollen ein Lied singen, das tut ein mächtig viel Verlanger nach der Zeit von unseren Eltern, wo wir in unserer Heimat gewohnt haben und die Eltern sind jetzt nicht mehr da. Das gibt ein mächtig viel Verlanger. Wenn wir das Lied singen, das tut ein Baby ans Herz. Nach meiner Heimat. Ja, warum heißt es dann doppelt begaut? Weil hier zwei Gemeinden sind. Ah, eine evangelische Gemeinde evangelisch und eine katholische katholisch Gemeinde. Aha. Und die Gemeinde die haben Schule und Kirche jeder ein. Jeder und, auch. und Jeder ein ah. sein Kirchhof. Ein ja. Kirche, jeder sein Kirchhof, jeder ein sein Kerb. Ja, auch. Auf Fest. Kerbefesten und zwei Kerbefeste, die evangelisch Kerb und die katholisch Kerb und gehen die katholischen, bei die evangelische gehen bei Sama, gehen bei Sama. Tun sie auch mit Sama heiraten? Doch. Ja. Ja. Jetzt Sama Ja, viel. Hä? Viel. Ganz viel, ja. ganz viel, <lacht> Weil äh, früher ganz, wie wir jung waren. Ja. So war das, die Eltern haben das verboten. Wenn du ein junges ein ein Evangelisches Mädchen namoriert hat, das darfst nicht, nicht heiraten. Ah. Heute tut niemand nicht was dagegen. Nein, ja, das ist frei. Ja. niemand was dagegen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich soll niemand darin wohnen als Jesus allein. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte. und Sender. Jetzt in einer Stunde in der Nacht. Das machst du jeden Tag? Jeden Tag. Neun und eins? Ja. Und ja. als halt zwei Rosengrenzen. Ich muss das halt in der Mitte tun, wenn ich nicht schlafen kann. Ich mache halt zwei Rosengrenzen. Und du darfst die Glocke ziehen? Ja, ich bin der ziehe die Glocke, ja. Aha. Du darfst äh, alles reinmachen, die ganze Kirche. Aha. In reinmachen, alles mit der Kirche, das mach ich Wie ich Bohre, Katholik, ja. ich, okay, mache ich alles. Ich bin geboren katholisch, katholisch, plattdeutsch. Ich und Herrn, wir gehen russisch, der Pärich. Ja. Geh mal hin. Ja. ja. Und die, die deutschen russen die Evangeliker, die sagen, die, die Sonne, die sagen. Aha. Die die sagen. Die sagen, geh wir zu Hause, geh wir auf den Berg, das ist die Differenz, äh, die, äh, die Unterschied mit den zwei Sprachen und ich wusste, spreche alle beide Ich bin geboren katholisch, Plattdeutsch ich habe Heirat mit allem Russo und die roten Akkomerzi, ich habe gearbeitet und habe alles gelernt, da bei ihr in die Polizisträte. Es war immer voll Leute, immer Russen, Leute. ich war immer rodiade mit Russen, ich habe mir Deutsch erzählen, nicht erzählen, erzählen mit die Leute, weil das waren alle äh, älteren Menschen. Was ist für dich Deutsch? Deutsch ist mir ein bisschen auch so wie ich hier so... Und jetzt sprechen. Ja, richtig, Richtig Deutsch nicht, aber so ungefähr das geht so rein, aber Aha. richtig. Wirst ich war in Austristen, wenn ich die... Ich kann das noch, aber so wie ich weiß, aber ich mich vor, denke ich. Die Tiroler hier, ja, hm. die dann anders. Du sprichst drei Sorte Deutsch. Drei Sorte Deutsch. Wer ist vor? Kaffeepläger, Deutsch und Hochdeutsch. Und wie viel Sorte Deutsch spricht ihr? Hier, hier gibt es so eine sechs, sieben verschiedene Sprachen. Oh. Und die ist mir alle egal. Die verstehe ich und spreche auch sie alle. Was versendet die Sex? Ja, wie man, wie man sie nennen soll, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist plattdeutsch, verschiedene Arten. Man war viel da, da und die Frau gesagt, eine wie die Anna, ist eine gute Unmeld geworden. Müllgos Und ich denke, was hat die Frau jetzt da gesagt? So ich man auch gefreut. Und da ja, hat die Frau Hermes gekriegt. Das ist hat dass du so. Du das weg. Das, das, ah. das ist in, in, in Berlin, Berlin Westfälisch. Westfälisch Westfalia, Kolinas ist. So mehr Platt oder halb und halb. Ja, ich bin hier von Berlin und hier Berlin ist bloß Deutsch. Ja. Und jetzt bin ich in Schmidsberg wohnen. Und dort bin ich mehr Platt sprechen. Ja. Und, und dein Eltern, Was hat die so gesprochen? Mein Vater tut Platt. Äh, äh, Meine Mutter tut äh, Deutsch sprechen. Ah, mein Großvater tut Deutsch sprich, ne? die dem sein Großvater ist auch von Deutschland kommt. Ne? Und dann äh, der kennt den Blatt. Ja. Und welche Sprache sprichst du? Alle drei Deutsch? Welche? Wie heißen die? Alle vier. Blattdeutsch, äh, Deutsch, Brasianisch und Italiener. Alguma cosa? Ne? Italien. Ich habe dein Stück von Glenov gewohnt bei meinem Wohn so habe ich deutsch gelernt. Ich habe deutsch nachher Brasilianisch in die Schule, habe ich angefangen in die Schule gehen. Da habe ich Brasilianisch gelernt. Ich habe kennen. Ich habe nix Problem, nix gehabt. Ich habe leicht gelernt Brasilianisch sprechen. Haere Kollegas wurden so nicht so leicht gesprochen und alles deutlich nachher gesprochen. Ich hatte Probleme, ich habe ein hundert leichter in Englisch gelernt. Nee, dabei. Ich habe mehr so leicht die die die, die Wörter verstanden dabei. Aber bei der Woche immer gesprochen, heißt heute spricht man nicht so viel, spreche. aber da haben bei der Papa, Papa Mama keine Worten oder Zeugen aber nicht so viel mehr, wie ich bei der Wohe gelernt habe und gewohnt hat. Der Deutsch, Hauptstuhl, wo ich weiß, erinnert mich gar nichts. Es ist immer sehr wichtig, wenn man mehr als Kinder weil wenn man nicht lernt, kommt man kein hin Und aus lernen lernen ist es noch es ist mehr wichtig, dass man mehr Sprachen wüsste. Mhm. Und vielleicht no, so ist es wichtig, dass der Englisch auch ist, auch wichtig Aber der, der Deutsch ist ohne, wenn man das Und auch schon mal der Hauptsache, wenn man das wüsst, tut uns viel von allen Sprachen äh, wüsst. Ich, ich habe einen Kurs von Englisch gemacht, in einem Und ich habe es viel leichter gefunden, zu machen die Englisch, weil ich nicht Deutsch spreche. Meine Mutter hat auch Englisch gemacht und die hat mir eine Difficultate, zu uh, lernen, zu sprechen, wegen der Zeit, aber es hat mich sehr fasziniert. das jetzt auch nicht mehr äh, kennenlernen. Fisch, mit so einem Fisch, so in Englisch, ist, auch Fisch, ist das schon so. leichter zu sprechen. Yeah. Ich meine, ich habe das Ehre zusammen so, und ich spreche Deutsch, gerade mit mir auch. Und dann so eine Frau, sie oh, spricht auch alles Deutsch, sie spricht auch aus Brasilianisch auch zu uns Und sie äh, haben das auch gelernt, sogar wir mehr als auch gelernt haben. Ne? Ja. ja, meine drei, die sprechen mehr Brasilianisch. Mhm. Ja, aber die sprechen Deutsch auch, aber die tun ein bisschen viel denken, weil die wohnen nicht durch, die wohnen in Laschowas. Mhm. Ja, ich habe eine Lehrerin, eine Firma, eine Kurier, eine Tourismus, Und dann haben die mehr Brasilianisch wie Deutsch wie die mhm. Wie sieht man das Hunsrigische hier ja. jetzt ja. so? Äh, ist das? Man hat immer... so sind Leute, die sprechen, die so, das wäre ein Heggespruch. Sind die Leute heute, wo sprechen stolz, oder schämen sie sich noch? Ich denke, die schämen sich noch. Schämen sich nicht? nicht. Ich denke, ja. Denk, ja weil äh, Keiner sehen zu uns. Oh, was dir schwätzt, das ist ein Spruch. Ja. Hat auch eine Grammatik. Es hat auch eine Grammatik. Das ist nicht, nicht so Und dann die meisten Leute, die schämen sich. Man schwätzt, aber ich denke, die Leute schämen sich ziemlich noch. Die wissen nicht, dass das einen Valor hat, ja. dass es ein Spruch ist weniger lernen, ne? mehr immer gleich Brasilianisch oder Englisch, dann auch. Ne? Unsere Kinder, vier, und vier Jahre haben schon Schul von Englisch, ne? jede Woche, und Deutsch nicht. Ne? Das, das ist etwas, was wo sich am Verlernen ist. Ne? Kennt, mehr Schule sind als andere Lern. Ne? Mhm. Nicht bloß sprechen, wie auch schreiben. Ne? Mhm. Ich habe nicht gelernt, schreiben, bloß sprechen. Das ist sehr, ich meine, das wäre immer wichtig, das weiterzuhalten. So weil wenn das ist gerade so wie, wenn man einem Kind ein Gliedschi von Hand abnimmt, wenn die Eltern das nicht weitergeben, das fehlt einem. Das ist ein Lager im Leben. Und die Gelegenheit, die die Eltern nicht denen geben, die müssen denen hier teuer bezahlen. Ich sage, der Herr hat ein Wetterbuch, ein lebendiges Wetterbuch. Und Herr muss das in anderen. Bin ich auch. Das fehlt ja dann, das kommt nicht so natürlich raus, wie auch die Spätzchen, so Dings. Das kommt nicht so raus, wenn du das nicht gelebt hast. Und dann so ist es auch mit dem, man sollte mehr werden. Ich, die, ich meine, die Radieswister hier auch, wie die Norbert Petrappels Raden. Die, die muss wir haben ein Programm. Ich habe ein Zwei-Stunden-Programm Samstags. Samstag. Da ist ein anderer, der zwei Stunden hat, besonders. Das ist aber nicht, wie wenn es der so Woche über Allgebot zum Beispiel Deutschmusik drin spielt ist oder was Deutsch. Das ist viel besser, jeden Tag ein bisschen was. Ja, das sind unsere ersten Engelkinder, ja. Und wollt ihr denn auch Deutsch lernen? Wollen wir ja. Ja. Toma, ne? <lacht> ah, Deutschland. <lacht> Jedes Jahr gibt es äh, von der ARPA ein Theaterfestival. Und das Theaterfestival. Äh, hat das Ziel, dass man nicht nur, Deutsch, ja, also nicht nur Deutsch schreibt, sondern dann auch viel spricht. Und da darf man Dialekt spielen. Und wir sprechen dann immer, wir machen dann immer Dialekt. Und unser Ziel hier von der Schule ist dann, dass wir dann immer ein Stück äh, Hundrücke spielen. Und das nennen wir auch unser Stückchen, heißt dann auch immer, es ist unser Deutschschatz. Warum ist das unser Deutschschatz? Wir hatten schon mal eine Sketche aufgebaut, wo man so einen Schatz hinhergetragen hat und da drinnen war nichts und war aber alles, war unser Dialekt. Ja? Unser Hunsrückisch war unser Schatz und ist unser Schatz. Und das macht auch den Kindern viel mehr Spaß, wenn die hier im Korridor mit Hunsrückisch angesprochen werden, als mit Hochdeutsch Hochdeutscher Portugiesisch. Äh, und wenn die dann auch Hundrückisch sprechen und spielen, täfer. Ja? Und das Schönste vor denen ist, dass das denen Spaß macht, dass das lustig ist. Und dann, was ganz anderes ist dann auch, wenn es äh, Hundrückisch ist, und sagen sie immer, das muss mit Humor sein, sonst hat es keinen Sinn. Ja? Die Leute lachen dann auch darüber. Und wenn das ein ernstes Spiel ist, dann ist es auch kein ja Aber das ist nicht. Lachen von einer Situation, von dem Allemand Batata. Nicht das. Das machen wir nicht. Wir machen genau das, dass man ein bisschen was ähm, von dem hundrückisch was man schon ein bisschen vergessen hat, wieder neu ins Stück reinbringt. Das machen wir. da Ich habe mit der schon gesprochen. Er sagt, kennt eins. Äh, eins nicht gefallen die die meistens kann ich die an der Igreja. Was der Volk kann auswählen. Und so eine Sauflieder? Ja, mal. Ich meine Brille mit. Äh, du das aussuchen, was der gerne singt, und dann ist schon gut und schön. Kann man ja auch eins dann mal, wenn ich dann allein singen soll. Jo! Mein Vater, der sagt immer, Trinket wer gut viel den Kopf? Er trinkt kaum ein Glas Bier und dann sucht er schon den Kopf. Opsasasa, alles ist möglich. Opsasasa, alles ist wahr. Ich woll's mal namoriere. Meine Mutter nimmt den Besen. Tragst noch keine Unterhosen, sei so gut, du dummer Esel. Hopsa, sa, sa, alles ist möglich, alles ist wahr. Wenn man schläft es doch natürlich, denn träumt man von dies und das. Mal träumt, es hätte geregnet. Morgens war der Strohsack Lass, hopsassa alles ist mir leben, alles ist wahr. Eine Nacht bin ich erschrocken und bekam einen großen Schreck. Eine Maus, groß wie ein Kader, war bei mir unter der Decke. Alles ist möglich, hop, sah, sa, sa. alles ist wahr, hop, sassa, sa, sa. alles ist möglich, dum, dum, dum, dum,